und willkommen mein Name ist Andy die und ich werde kurz zurück zu Let's Play King damals 3 in der letzten folge hat meister sehr nord kingdom Mars beschworen und die chi klinge und ja wir haben weiß nicht unsere hüter des lichts haben ihn weggesperrt so wie ich da verstanden habe hier in dieses dieses dream drop distin dingen portal und anscheinend ist meister sehr selber ein portal und ja, ich habe mir die ganzen katzens noch mal angeguckt in meinen Aufnahmen und ein paar Sachen sind mir im Nachhinein aufgefallen. Zum Beispiel Sigbar, da soll ich total verpennt in der Katzin Sigbar sollte das Schlüsselschwert von sehr Nord bekommen. So als, weiß ich nicht. Wenn er, wenn Sigbar ihnen helfen würde, dann würde sehr Nord ihm sein. Schlüsselschwert geben. Ich habe das irgendwie voll verpasst. Ich habe da glaube ich gelesen, aber irgendwie falsch verstanden. Ich glaube, ich habe gelesen, irgendwie der solle ein Schlüsselschwert bekommen und nicht äh, sein. Also ja, das habe ich irgendwie verpennt und ja, also ja, das wäre dann so abgelaufen wie mit äh, Luxo. Hier sagt glaube ich ne, weil er hat ja ursprünglich dieses sehr Nord-Schlüsselschwert gehabt und er sollte es an jemanden weitergeben. Der Würdig war und das wäre dann genauso abgelaufen. Ne? Also, ich nehme an, dass es viele Generationen nachdem so zum ersten Mal jemanden das Schlüsselschwert gegeben hat ne? und irgendwann hat sehr not das vermacht bekommen und dann wäre somit äh, siegbar weitergekommen. Was bedeutet, siegbar hat ganz schön viel Vertrauen bekommen von sehr Also, hoffentlich lebt er wirklich noch und der taucht jetzt hier gleich auf und weiß nicht übernimmt das Spiel damit meine Theorie irgendwie wahr wird. Ja, außerdem habe ich noch zwei andere sachen irgendwie verwehrt und zwar Shion, warum ist Shion mitglied der echten organisation 13 da macht irgendwie gar keinen sinn sie hat irgendwie nicht sehr nords herz in sich gehabt und sie hat ja keine ahnung in den berichten also hier wenn man ihr im gummifon nachguckt berichte und so stand eigentlich nur sie war von sehr Nord ein mitglied war von sehr ausgewählt ein mitglied der echten organisations werden aber Weiß ich nicht, der Sinn von der echten Organisation ist doch, dass die alle irgendwie sehr nord in sich haben. Also, warum schieren und warum ist ja vorbei in der vorbei wille aufgetaucht, als wir mit unserer Gruppe gegen Terra sehr nord gekämpft haben und hat sich in den Kampf eingemischt? Der ist danach irgendwie gar nicht mehr aufgetaucht. Also, ich hoffe, einige dieser Fragen werden nur so beantwortet. Und ja, so haben wir ein bisschen hier darüber geredet und ich würde sagen. Wir machen weiter in wo auch immer wir sind. Ich glaube, ich habe mich schon vorgespoilert wo wir hier sind. Und zwar hier, wenn ich hier ins Gummifon gehe, äh, Gummifon gehe, steht da rechts Scala et Calum. Ich dachte, da steht Kaklum, aber Calum wird, glaube ich, mehr Sinn machen, weil ich glaube, das bedeutet irgendwie Licht oder so. Das weiß ich von äh, Final Fantasy 15. Und ja, auf screen habe ich ein paar Sachen gemacht. Ich habe ein paar Sachen gespielt, zum Beispiel glaube ich, die besten Waffen für Donald und Goofy, Königswache Plus, Infantinwache Plus. Ich würde das jetzt als per mogi Shop hier mal zeigen, aber hier ist keiner, also ja. Dann habe ich noch das hier alles hergestellt und ich habe alle Sammelziele, glaube ich, erledigt. Oder nee, nicht alle, aber ich habe 58 Sachen irgendwie verschiedene Sachen gesammelt und ich könnte das Ultima Schwert schmieden. Wenn wir noch ich brauche nur noch ein Aurikalkum Plus, da fällt mir gerade ein. Äh, ich ich habe mal Dinge hier gemacht hier dieses dieses schild spiel in arendel und dafür gab es eine trophäe wenn man so und so viele punkte bekommt 600.000 davon habe ich bekommen fusionsrakete abwehr plus und da muss man zehn schätze sammeln wenn man die alle gefunden hat kriegt man die ability meister welche ich auch ausgerüstet habe also hier guckt euch mal an was ich alles ausgerüstet habe ich habe mal hier was rausgenommen und zwar ich glaube das hier war das ne? Ne. Irgendwas womit, ich meine Angriffe sehen jetzt sehr simpel aus, also Boom, Boom, Boom, Boom. Da war Fusionswirbel, danke rufi Ja und ja, weiß ich nicht. Ich habe ja vorher mal diesen Wirbel gemacht und das war irgendwie eine Ability, die ich die ganze Zeit ausgerüstet hatte. Also das ist mir irgendwie entgangen. So, jedenfalls, hier sind alle Fähigkeiten, die ich gerade ausgerüstet habe. Boom, Boom. 0 ist ab, nicht äh, aktiviert, gut. Ja und Sternmedaille habe ich bekommen, die ich glaube ich gerade trage. Ne, äh, ne Meistermedaille. Auf Sternmedaille tut irgendwie Eisboost, ja das ist davon. So und noch ein paar andere Minispiele. Ich habe so ein paar Trophäen gefarmt, so was ich kriegen konnte, so und so viele Punkte in dem Minispiel und dem Minispiel und ja. Wir machen jetzt weiter. Ich habe jetzt zu lange geredet, glaube ich. irgendwas wollte ich noch sagen, weiß ich jetzt aber nicht mehr. Ich kann mal die Waffen ja von und gufe zeigen esprit mp hast gar und esprit bewusst und schuss bewusstlos schutz ich habe einige meiner schüssel auch noch hochgeballert und ich glaube das war es was ich hier erzählen wollte oder oder war da noch irgendwann ich weiß es jetzt nicht ich glaube nicht gut dann gehen wir weiter wenn wir sehen wie es hier weitergeht also wir sind treppe des lichts oder so heißt dieser ort hier glaube ich ne oder e treppe okay fast ja und ich würde gerne mal wissen was jetzt hier passiert und wo ist sehr an ort er muss ja bestimmt auch irgendwo sein wenn wir hier auch gelandet sind ne? <lacht> Da war er doch Und da ist auch hey. Und da ist auch Oh. So yeah. Herzlose? Are you serious? <lacht> das ist ein bisschen creepy. Kommen wir irgendwie so Vibes von den Rosus aus. Final Fantasy Type Zero. Ding dazu gemacht, auch nicht das ist genau einfach, was ich machen wollte. Ich habe ein paar von diesen Dingern hier sollte ich vielleicht mal einsetzen. Hier Angriff plus vier Stück Magie plus Abwehr plus so gut. Ich mal meine Werte jetzt im Vergleich zu den anderen beiden an. Ja ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu stark oder so, aber... Glaube ich nicht. Und ja. Ich hoffe, wir müssen ja noch gegen herz und so kämpfen. Ich würde doch ein bisschen auf level äh, Gott. Weil oh, die haben Schlüsselschwerter. Warte, der eine hat die Waffe von war Er zeigt Waffe, Gott. Okay, war vielleicht gut, dass die Stadt stat Booster hier eingesetzt habe. Ne ich habe Donald, ja, super. Ich glaube, wir werden jetzt drauf gehen. Deswegen kann ich wegrennen. Oh, ist das Destiny im Hintergrund, die Musik? <lacht> den, den, den, den, den. Wenn die abgauen. Den, den, den, den, den, den, den. Oh, sehr cool. Wir sind nicht mehr hier anscheinend. Sind die alle? Ich höre noch Kampfmusik und so äh, sind das jetzt äh, mal kurz auf Ohr Kratzen sind das jetzt irgendwie die finalen Formen, sage ich mal. Von wenn sehr not hier die Herzen von sich in seine Organisation reingepackt hat, also werden die an so sehen, die an so aus letztendlich was war der hat das banitas ich dachte was hikes okay Sigmar. der geht im Nahkampf damit so. in die fresse ich habe mich mal donat Meter gehabt Okay. Das sind die einzigen Gegner, die herumlaufen, aber die geben ganz schön geben uns ja ganz schön auf die Plätze. Na, no, Dreck. Oh nein. Der trifft irgendwas. Da habe ich hab irgendwie ein bisschen Angst. erinnert mich sehr an die rosos von Weiß nicht. Final Fantasy Type Zero, weil irgendwie so Geschöpfe gewesen sind, die einfach so aufgetaucht sind. Die haben nichts gesagt, sahen ein bisschen menschlich aus und die haben mir wortwörtlich ein bisschen Angst gemacht. Oh Gott, wir sind da noch mehr von denen. Vor allem, das war, vor allem, die waren irgendwie die einzigen Dinger, die nur noch rumgelaufen sind durch die Welt. Und genau so ein Feeling habe ich hier gerade. Die Stadt ist vollkommen leer und das sind nur diese fliegenden viecher hier am umlaufen und irgendwie eine sehr betrübelte da werden immer mehr verdammt das ist auch voll für eine betrübte stimmung ja gerade das passiert jetzt oh gott. Oh gott jetzt habe ich als recht angst <lacht> Ah. Mein Gott, der Kampf ist die ganze Stadt hier. Ey. Haben wir gerade gruselig gelacht? Ja, hatte mich auch erinnern an diese Hexen aus Final Fantasy 8, die man ganz am Ende ja bekämpfen musste man ja in die... Wie, wie nennt sich das noch? Zeitkomprimation hier. Zeitkomprimierung hier landet. Die haben immer so creepy gelacht und so. die sahen auch ein bisschen menschlich aus und ja. Alter. Keine, ich mag so... Ja, macht mir ein bisschen Angst so. Menschliche Gegner, die irgendwie nichts sagen so durch die luft fliegen und so also ja die atmosphäre ist gerade top wenn was ich mal annehme ist die letzte welt hier in dem spiel werden ne? oh immer mehr wir alle so ätherische klingen oder bild ich mir halt ein hey, wer bist du denn? ein bisschen schwert hast du schions ich glaube die teilen sich alle einen lebensbalken oder kann ich sein ja der mit den karten den habe ich noch gar nicht angegriffen also naja es kann nur ein geben der entschlüssel länger schwingt Ich bisher ja noch nicht so freck bin im Kampf, ne? Kann mir nicht mehr so viele Treffer leisten, okay? okay gut. Alter, sind da für Typen. Ja, so fühle ich mich auch gerade. Of all the places to be sent. Master Xehanort! Behold, this town. Once a seat of power for all Keyblade-Wielders. It is the Nexus from which all worlds... Spring. My other selves can be one United in Scala et Kailum. Ja. ist die Stadt, wo die beiden Jungs Schach spielen, die wir ganz am Anfang gesehen haben. Scala et Kailum was bedeutet das Bei bedeutet glaube ich licht ne? lateinisch oder so ja oh. Okay. Was soll ich der finale boss oder wo oh, no. well, könnte vielleicht sein ne? Okay. Okay. Er hat nicht in die Rüstung er hat nicht die Rüstung getragen aus Beverly sleep also das wäre was ganz anderes. Oh ist echt schon der finale Kampf. Oh Gott. Den Panzer hatten sehr und ich werde noch nicht mal geheilt, danke. Ist ja nicht Rage Awakened hier im was da läuft? Oh Gott, der hat so viel. naja nein, geh weiter runter. Was ist da für ein Ding, geh weg? Okay gegen ein gegner wenn wir doch wohl ankommen irgendwie komm her guffe und donald wie viel abwehren anscheinend ja gut kann auch nicht der Finale-Boss sein. Normalerweise geben die ja immer eine Warnung noch so. Den King 1 und 2, ne? So, das könnte der finale Kampf sein oder so. Mal schauen. ja verschiedene Musiktitel ja oh Gott einsetzen ich hier aber ich glaube ich verleck jetzt so oder so ich verlecke jetzt ja ja meine Dunkelheit ist dunkler als deine vielleicht auch nicht ah Licht zurückkommen. Oh nein. Ich bin zu so verwandelt Gut. Oh gott. War ein mieser Angriff. Hör auf damit. Okay. Jetzt ich wenigstens hier kaputt hauen. Für Moment. Okay. Ich kann auch blocken. soll also, ich den auf Nuss gebe könnte man meinen ich mich aus in dem spiel ich höre rage Awakened als musik ja okay er trägt eine rüstung so wie terra also ich meine das ist irgendwie so ein rüstungsthema Job. ja also keine attraktion in diesem kampf ein hallo okay gut jetzt läuft es noch ding noch direkt in die richtige richtung lenken wenn du zweimal hier längst direkt wasser What? wir sollen im wasser kämpfen müssen wir auf den namen nehmen und da bin ich gut ausgehen Okay, oh, Ich treffe den Stimmt, ich muss gar nicht ganz nah daran sein. Ne? Oh, jetzt ja. oh, direkt neben mir teleportiert, als ich angegriffen habe oh, ich. werde jetzt verrückt. Ich war jetzt verreckt Okay, Kupomünze. Münze stimmt, die gab es ja auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Heilung. Oh Gott. Ah. Sollte noch ausweichen. Jetzt keine super du ein. Wo ist Sie sein Lebensbalken manchmal, aber da. Komm her. ja oh Gott ja gut sehr gut okay dem wechsel wieder ich muss gerade so dringend pinkeln ne die Angst vor diesen ein Dingern gewesen ne Hey, was kommt jetzt? Luftkampf. Ja, Luftkämpfe sind eigentlich immer irgendwie. Aber ist schon der finale Kampf, oder? Ja, hier sieht schon alles zerstört aus und so, ne? Okay, wir kämpfen in der Luft auch schon mal in der luft gekämpft wenn wir euch antun hallo ganz am anfang gegen Titan damals war es dann auch schon ja gut und du hat nicht da aber ich wollte eigentlich eine bälle da abwehren aber okay wenn du schon direkt auf mich loskommst dann noch besser Ja, kann nicht der Finalkampf sein ja ich die G klinge und also was also gott ich habe noch die wutform um mich zu heilen wenn es hier drunter und drüber geht ja damals ja, um mich kreisen ich habe gerade meinen Dings eingesetzt. ne meinen Meisterform Dingen. Zu früh. Möchte ungern. Oh Gott. Ja, Nummer sicher. Komm her. kann den drei Komos hier reinhauen. Was? Ja. Wo also. sind Gufi und Donald? Können die Können die nicht fliegen oder was? Boom. Oh. Gut. Oh. Okay. Ja, war es ja schon für dich, Alter Mann? Hm. Ja, hab ich mir gedacht. Oh. Oh. nein geht Oh zurück speicher sieht aus wie ein Schlachtfeld. <lacht> wer mal so selbstsicher aussieht hier Knowing all that you do about connections. Oh. <sighs> yeah. one sky one destiny Oh God <laughs> jetzt wirklich gerne die ultima klinge aber was soll's ich würde aber sagen ich mache hier einen schnitt weil ich muss dringend pinkeln und ja keine ahnung ich nehme an wir sind hier im finalen kampf schon und ja gut dann sage ich mal bis zum nächsten part